Servus Leute und herzlich willkommen, euer Picasso hier, wie versprochen heute morgen. Video, wir haben 30 Player Picks gemacht. Kommentiert unter das Video, bevor ihr euch das Video gerne anguckt, was das Ra Rating ist, was wir ziehen werden, was das beste Rating ist von allen Ich würde mich mega drüber freuen. Lasst ein Like aufs Video da. Ich setze mal die Marke ein bisschen höher wie sonst. Ich sage 50 Likes. Würde ich gerne schaffen. Pusht euch. Gönnt. Und dann würde ich sagen. Gehen wir mal direkt hier rein. Ne? In die 30 Picks. Und. hoffen, dass wir da was Gutes ziehen. Es kann noch der ein oder andere Headliner drin sein. Die Picks gönnen generell sowieso. Ihr seht 30 Picks haben wir gemacht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und. Ihr wisst, die Picks Shaken bringt immer Glück, Jungs. Picks Shaken. Wir schütteln da irgendwas, schütteln wir heute aus dem Hut. Abfahrt. Mal gucken, was kommt. Ja, ein 85er Alexandro aus dem ersten Pick geschüttelt. Geht schon mal mega in Ordnung. Also ich hab Bock auf die Picks. Ich hoffe ihr auch. Iniesta, okay. Haben wir noch nicht im Verein, aber geht auch mega in Ordnung. Schüttel, schüttel, schüttel, schüttel, schüttel. Abfahrt. EA, shake it, shake it, shake it. Oh ja, das geht bis jetzt. Also SBC-Futter. Sieht mega gut aus. Immer schön lang shaken. So wie wenn ihr bei mir abonniert und die Eule ihren Kopf shake. So muss das laufen, Jungs. Nachadecki haben wir schon. Nehmen wir Zinchenko mit. So viele Andrades brauchen wir dann auch wieder nicht. Abfahrt, kommen. 85 und 86er ist schon drin. Ein Headliner holen wir auch daraus. Hier haben wir nochmal ein Koket. Sehr schön. RTG läuft. Läuft besser wie Main-Account, Jungs. Abfahrt. Komm. Vielleicht kriegen wir da sogar noch ein Icon-Pack dann hin. Wenn wir genug spc futter haben. Ja, 87er Buscats. Also EA will gönnen gerade. Immer schön lang R3 shaken. Den nehmen wir trotzdem mit. Ausnahmsweise. Den haben wir nämlich schon im Verein. Komm, komm, komm. Schade. Hm. Hm. Jetzt, dass die Picks nicht schlechter werden. Ey, wir schütteln hier was aus dem Hut. Aus dem Hut, Jungs. Schüttel. Abfahrt. Ah, nochmal denselben sogar im Pick gehabt. Also die Anfangspicks haben gegönnt. Da muss jetzt ein Kracher dazwischen sein. Da ah, muss jetzt was dazwischen sein. Ah, oder auch nicht. Gerade. Aber wir ziehen noch was. Akambu. Akamba. Fahrt und. Oh, Schmeichel nimmt man auch mit. Eigentlich ganz in Ordnung bis jetzt. Solide. Ein Headliner könnte zwar auch mal rausspringen. Immer Acherbi mit. Shake it, shake it, shake it. Okay, die erste Seite ist richtig, richtig stark. Die ist richtig stark, jetzt kommt die zweite. Da fangen wir einfach mal in der goldenen Mitte an. Was ist die goldene Mitte hier? Ist egal, keine goldene Mitte. Einfach rein da. Ja, Saha haben wir auch schon. Da geht auf jeden Fall was, Jungs. Die EA will gönnen, man merkt. Die gönnen schon ein paar Spieler. Übrigens, by the way, Samstag morgen wieder zwischen 10 und 11 Uhr Weekend League Stream, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Gerne Abo da lassen, Glocke aktivieren. Wie gesagt, nicht vergessen den Stream zu liken. Hm, nimm mal Ellie mit. Besser linkbar. Wir lassen jetzt immer ein Pick zwischendrin frei. Und wieder schütteln. Ah, okay. Die zweite Seite gönnt nicht mehr so, glaube ich. Aber es könnte schlechter sein. Da könnten ja auch 81er drin sein. Die brauchen wir aber nicht. Oh, Jordi Alba. Warum alles nur aus der La Liga? Ich glaube, das Schütteln bringt was, Jungs. Sollte ich auf dem Main-Account auch mal versuchen. Einfach immer schütteln, schütteln, schütteln. Den lassen wir frei. Den machen wir auf. Den nehmen wir mit. Egal. Immer schön wie von der Palmwedel. Aber nicht vergessen, bei 99 Handwechsel könnt wehtun sonst. Und komm, EA. Gönn. Kappa. Gönn, Kappa. Okay. Rein da in die Olga. Abfahrt. Immer Morata -tata -tata mit. Ah, die Seiten sind jetzt schlechter geworden. Aber man kann nicht immer nur Gutes ziehen, Jungs. Wir haben High-Rated SPC futter gezogen. Damit geben wir uns zufrieden. Gerade wenn es kein Headliner wird. Ah, noch ein ja Okay, geht auch in Ordnung. Also, Rating haben wir auf jeden Fall. Acuna haben wir schon genommen, nehmen wir Romagnoli. Zweite Seite halt schon bedeutend schlechter jetzt, aber. Es kann nicht immer besser werden. Irgendwann muss es auch mal bergab gehen, das ist wie im richtigen Leben. Einer. McGuire. Der beste Innenverteidiger der Welt, habe ich gehört heute in meinem Stream. Und last but not least. Den shaken wir jetzt extra long. Abfahrt, rein da. Gönni. Ey, komm. Ich mach kein Auge. Gerade. Ratschlig. Okay, nehmen wir mit. Jungs, hier nochmal zum Ende die ganzen Picks. 30 Picks haben wir gemacht. Ich bin mit der Ausbeute mega zufrieden. Viel High-Rated spc Futter drin gewesen. Gut linkbare Spieler, gute Nation. Klar, alle untrade. Mal gucken, was wir damit so anstellen. Ich bin raus. Video liken. Glocke aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Abo dalassen. Samstag, Weekend League Stream zwischen 10 und 11 Uhr. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Haut rein. Küss eure Herzen. Ciao, ciao.